kriegen wir aber trotzdem hin. Ich glaube, wir sind eine überschaubare Menge, da passen wir dann trotzdem hin. Aber der LKW ist nämlich leider defekt, deswegen kann der da nicht weg. Aber we'll deal with it. Genau, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern euch gleich ein bisschen auf die Laufdemo und auf die Demosprüche einstellen. Und ich würde mal sagen, wir starten ein kleines Experiment, was ihr noch so könnt seit der letzten Demo. Und genau, es sind ein paar so Frage-Antwort-Sprüche dabei, aber auch einfach so die normalen demosprüche Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Standard an. Äh, Moment. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Hier, laut, die Zukunft klaut. Sehr gut. Dann einer meiner Lieblinge. Ich sag Kohle, ihr sagt Stopp. Kohle. Stop. Kohle. Stop. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Das kennen wir, Lauter.